ich bin's Kim von Handysektor und ich zeige dir heute, wie du diese coolen Regenbogen-Ohrhörer ganz einfach selber machen kannst. Dazu brauchst du Kopfhörer mit einem Gummikabel, das sollte aber nicht zu dick sein, Bügelperlen in deinen Lieblingsfarben, ein Cuttermesser und eine feste Unterlage zum Schneiden. Und los geht's! Lege deine Bügelperle auf deine Unterlage und schneide sie dann der Länge nach von oben nach unten durch. Pass dabei gut auf deine Finger auf. lege dann die Bügelperle auseinander und stülpe sie über das Kabel. Am Anfang braucht man ein bisschen Übung, aber dann geht es ganz schnell. Schäde so alle Bügelperlen auf, bis das ganze Kabel voll ist. Dabei kannst du dir natürlich auch andere Muster oder Farbkombinationen ausdenken. Viel Spaß beim Selbermachen!